Der Krise bereichern Niemand soll sich bereichern Kommt dir das nicht alles langsam auch Etwas ulkig vor? vor Hast du nicht dieselben Fragen? Komm, wir fragen sie im Chor. Wer profitiert von den Kriegen? Wer von den Wirtschaftskrisen? Wer von den Weltpandemien und Weltklimakrisen? Weltklimakrisen. Hey, gemeinsam vor! Der Völkernot fordern wir Profitverbot Weil immer Geld regiert, herrscht Korruption Ja, ja, hey, hier ist nichts okay Kommt besser jetzt ans Licht, denn das Volksgericht wird euch zur Rede stellen Ich bin euch zur